Wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter. Jetzt hat es gerade wieder angefangen zum regnen, jetzt war der Boden nass. Hier aus dem Automotodrom Bruno. Wir sind heute hier, um für euch den Michelin Power Performance Reifen zu testen und ähm, vor allem mal Vergleiche zu ziehen. Was kann denn der Reifen gut? Was kann er vielleicht nicht so gut? Was kann er im Verhältnis zu Bridgestone, Pirelli und Co. speziell? Pirelli-Segment kann man diesen Reifen vergleichen, weil es doch ein sehr performanter Reifen ist, deswegen auch der Name Performance. Hat jetzt nichts zu tun mit einem anderen von Michelin, sondern es ist speziell hier die Performance Schiene. Und ähm, durch das, dass ich die Rennstrecke hier relativ gut kenne und relativ gute Rundenzeiten auch schon als Referenz nachweisen kann, haben wir uns gedacht, gehen wir hierher mit dem Tom mit der Bikebox 79 der von Michelin schon sehr viel Ahnung hat, weiß, welche Mischungen gehören wohin, zu welchen Temperaturfenstern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin mega gespannt, wie der Reifen performiert. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus in unseren ersten Turn. Bis gleich. So, an den Start gehen wir mit einer Honda Fireblade SC82, also die Dreifach R von der Firma Gesselbauer. Hat uns die zur Verfügung gestellt, danke dafür an der Seite. Das Motorrad ist ein Kit-Motorrad. Mit ähm, Öhlins Closed Cartridge an der Vorderachse und Öhlins RSP40 an der Hinterachse, also das ist ein richtiges Rennmotorrad, wo der Gerold Gesselbauer, der Besitzer von dem Motorrad, äh, in der Alpe Adria fährt. Wir haben vernünftige Bremsen, wir haben vernünftige hrc kit das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt schon mal vorgesorgt und haben jegliche Reifenumfänge, äh, beziehungsweise Radius oder Umfang, je nachdem, in, das, in die Elektronik eingetragen. Somit weiß das Motorrad, welcher Reifen vorhanden ist, weil die verschiedenen Reifen haben verschiedene Umfänge. Da gibt es von den Herstellern dementsprechende Angaben, was man da einstellen muss und somit haben wir eigentlich eine gute Vorbereitung. Am ersten Turn gefahren hier mit der Honda und dem Michelin Power Performance. Wir haben auf der Vorderachse eine Medium-Mischung drauf und auf der Hinterachse auch die Medium-Mischung. Hat den Grund, die Temperatur ist schon relativ hoch, obwohl es noch früh am Morgen ist. Von dem her geht man da bei dem Michelin mit der, Tem mit der Mischung in Richtung härter, wenn es wärmer wird. Und das hat jetzt in Grün ganz gut gepasst. Gut, der Reifen war jetzt neu. Ähm, Vorderrad gibt ein schönes Gefühl, so aus erster Perspektive mal. Hinterrad, Grip war in Ordnung für Brünnverhältnisse, jeder weiß, dass, das, dass der Brünn-Grip-Level so ein bisschen so ist, da schimpfen ja schon viele, ist auch wirklich ein Problem, der Asphalt ist ja abgegriffen und jetzt aber auf die paar Minuten muss ich sagen, wir schon ziemlich angezogen haben, war es jetzt eigentlich ganz okay. Von dem her, jetzt muss ich mir ein bisschen in mich kehren und noch mal ein bisschen das Review passieren lassen, das Data-Recording anschauen, was wie das Motorrad in der Balance steht, das ist auch ganz wichtig, darf man nie vergessen. Es Kann sein, dass man noch das eine oder andere abstimmen müssen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den Wechselkurven kann ich nicht gut ausholen. Das könnte ein bisschen eine Geometrie-Sache sein. Das schauen wir jetzt am Data-Recording an. Also, bis gleich! Es insgesamt fünf attraktive Hinterreifen, die wo Sie, wo Sie ihren Anwendungsbereich finden und davon heben Sie sich dann drei Stück ab, wo ich sage, das ist so die Überkategorie der wirklichen sprint einsatzfamilie mit der, wo Sie wir gefahren sind. Die, wo richtig Grip Genau. Das, was einfach obere Level angesetzt ist, genau. Okay. Und, und welche Mischungen haben es dann exakt? Wie, wie betiteln Sie die? Das ist die Medium-Familie. Das, Medium mhm. das fangen an mit Medium Soft, Medium und Medium Hard. Man also kann es, genau, es sind drei Stück in der Medium-Familie und das sind im Endeffekt, je nach Asphaltbeschaffenheit und Umgebungstemperaturen und Asphalttemperaturen, kriegen die ein Einsatzgebiet. Ist streckenspezifisch ein bisschen zum Wasserfahren. Hier in Brünn zum Beispiel haben wir es jetzt dort so einkategorisiert, dass man ab 20, 25 Grad fahren wir dem Medium-Soft, ab 30 Grad steigen wir auf Medium und ab 40, 45 Grad bei hochsommerlichen Bedingungen geht es mit medium hart los. So, da haben wir jetzt unser Data-Recording-System. Da ist einmal ganz wichtig, dass man ähm, sieht, was ich mit der Bremse mache Und ähm, speziell, wie das Fahrwerk steht, in welchen Fahrsituationen. Das sind für mich entscheidend. Ähm, einmal, was haben wir ein Federweg an der Vorderachse beim Hauptbremsen? Wie ändert sich der Federweg beim Bremselösen? Und wie steht das Motorrad in der Balance? Ähm, in dem Moment, wo ich die Bremse ausgelassen habe und kurz bevor ich ans Gas gehe, also Stützgas, anlege. So, das ist eigentlich der Punkt, wo man meistens maximal Schräglage hat und der ist für mich sehr entscheidend, weil da möchte ich eigentlich so ein ausgeglichenes Motorrad wie nur möglich haben und auch durch, durch das, dass jeder Reifen unterschiedliche Radumfänge hat, kann es sein, dass das die Geometrie vom Motorrad beeinflusst. So, und ähm, ich habe jetzt das Problem, dass ich ähm, beim Bremsen relativ tief vorne stehe, möchte jetzt aber nicht äh, härtere Federn haben, äh, nicht weichere, nicht härtere Federn haben, sondern wir heben jetzt das ganze Motorrad über den Gabelüberstand ein bisschen an. Und hoffen, dass wir somit ein bisschen ein Motorrad kriegen, und weil der Hebel quasi höher wird. Und das ist das, was wir hier alles in dem Data Recording sehen. Und so kann man eigentlich Step by Step hergehen und ein Motorrad und ein Fahrwerk perfekt auf den Reifen abstimmen. Also, das machen wir jetzt einmal und dann fahren wir nochmal raus mit sagen. So, wir tauschen jetzt einmal die Feder, weil ich die Vermutung habe, dass das Motorrad am Scheitelpunkt vorne ein bisschen tiefer stehen muss, damit es besser turnt am Stützgas Da Beim Bremsen passt es zwar, da habe ich noch Reserve, deswegen, wir haben jetzt vor der Achse zwei er federn drin gehabt und wir gehen jetzt mal runter auf 9,75. Sprich, wir tauschen eine Seite von 10 auf 9,5, können wir sie mischen, das ist kein Problem, das funktioniert ganz gut. Ich habe ein bisschen abgenommen, deswegen brauchen wir ein bisschen softere Federn, als da jetzt im Moment drinnen sind. Ansonsten, zweiter Turn war ganz gut. Schon, ordentliche hier feeling passt. Wir arbeiten uns step by step an das ganze Rand. Der erste Eindruck, was ich jetzt vor dem Michelin an der, vor allem an der Hinterachse, Vorderachse brauche ich noch ein bisschen. Was ich an der Hinterachse auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch wenn der vom Grip Level abbaut, er hat keinen so einen starken Drop-off, da wo du sagst, jetzt ist es unfahrbar, sondern es ist ähm, minimal und dann sehr lang, konstant und sehr handelbar. Also das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut, weil er sich gut ankündigt. Das macht zwar der Pirelli auch gut, aber das gefällt mir jetzt zum Michelin hinten fast noch besser. Äh, der vor Anfang an so ein bisschen eine Dynamik entwickelt, wo er sehr früh dann anfängt zu sliden, aber in diesem Bereich bleibt. Das heißt, man braucht eigentlich nicht äh, erschrockenes Gas zu machen, sondern man kann eigentlich draufbleiben und zieht und das Moped dabei ein bisschen aufrichten. Und dann geht es in einen ganz schönen Driftwinkel und lässt sich super schön ähm, dosieren bzw. händeln am hinterrad -Schlupf, quasi und das gefällt mir jetzt einmal richtig, richtig gut. Somit, ähm, ja wir haben jetzt das Hinterrad, wie gesagt, das ist drei Turn halt ist jetzt durch und jetzt halt, machen wir dann nochmal was Neues rein und dann schauen wir, was zeitentechnisch noch geht. So, das jetzt weniger reifen. Medium Hard ist vom Temperaturfenster am oberen Level zum Aussetzen. Ist ein bisschen bei den Bedienungen grenzwertig, aber wir hoffen, dass die Wolken weg sind und dann sind wir sicher im Temperaturfenster und dann sollte es läuten zeitlich. Das geht richtig quasi. Das greift einmal richtig ein. Ja. Okay. <lacht> Jetzt kommen wir zum extrem positiven Faktor und das ist einmal das Feeling an der Hinterhand. Ich meine, der Pirelli, den aktuellen Big Size machen, das schon sehr gut ist, wenn sie dir ankündigt, wenn du das Gas aufmachst, dann slidet er leicht weg und dann macht er einen gewissen Driftwinkel, der hält sich und dann kannst du ziehen und du machst Meter. Und das macht der Pirelli schon sehr gut. Aber wie das der Michelin macht, ist phänomenal. Also dieses, du hast permanente Kommunikation mit dem Hinterrad. Und du hast, auch wenn der Reifen abbaut, wo wir da am ersten Tag diesen Long-Round gefahren sind und haben da 40 Runden auf das Hinterrad raufgefahren, da wo am Schluss schon nichts mehr drauf war und wir sind trotzdem nach 10er Zeiten gefahren, das war nicht so, dass ich sage, ich renne mir jetzt das hier rein, sondern das waren an ein paar Stellen, wo du gewusst hast, hier geht einfach nicht mehr so viel, hier komme ich nicht mehr so schnell aus dem Eck raus, aber du hast den maximaler Schräglage trotzdem keine Angst mehr gekriegt. Ja, das war der du 10 abgehauen, Ich hab mir schon gedacht, der zweite Eingabe war, scheiße, wieder drei, Leute, wieder wieder Ja, ich hab mir und, auch nicht gesagt, noch. Ja. Leute, wir haben noch auch Runde, dann ist es jetzt muss es passen Ja, hat's hat gepasst oh, nee, all, all in, all in, haben wir den gescheitsten Hund drauf 2,5 Grad, ganz gut und wo ist der Weg. Herzlichen Dank, weiterfahren ein bisschen Pech mit dem Wetter, jetzt hat es gerade wieder angefangen zum Regnen, jetzt war der Boden nass, trocknet jetzt zwar wieder aus, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit zu fahren, kurz vor 17 Uhr, kurz vor Eventschluss, hätten man noch eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir jetzt noch abwarten, ob es bis dahin noch mal trocken wird. Das ist natürlich die Frage, wenn es nasse Flecken gibt, ob man da jetzt den neuen Hinterreifen noch mal zerschießen. Wenn nicht, dann muss die 2.06 stehen bleiben, dann wurde es nicht schneller, ähm, dann ist auch okay. Aber ich hätte jetzt schon noch gern noch mal eine Schippe draufgelegt. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es auch nicht sein, deswegen. Schauen wir mal, ob es noch geht, und wenn nicht, dann ist es so. Jetzt sind wir noch kurz, bevor wir auf die Fahreigenschaften ein bisschen eingehen und auf die Luftdrücke, gehen wir noch kurz zum Vorderrad. Wir haben gestartet mit einem Performance Soft. Ja. Und dann sind wir zum Medium Vorderrad. Gibt es da noch ein drittes Vorderrad? Es gibt noch ein drittes Vorderrad. Das ist die Hartmischung an der Front. Ich bin mir aber nicht einmal so sicher, ob es noch so lange geben wird, weil sie wollen die Produktpalette natürlich ein wenig in der Gruppe. Warte mal kurz. Ohne Helm. Ohne Helm. Ähm, sie wollen die Produktpalette natürlich auch überschaubarer für den Endkunden machen und das ist ein, ein Sortierungsprozess auch gerade da. Der Hart vorne, das ist dann wirklich für den Fahrer, der was wirklich weiß, was er will und was er braucht. Also, only markiert so also Kassen, so im Insider-Slay von Michelin. Also, das ist schon auf der ziemlich straffen Seite von der Kassen. Ja. Da muss man schon wirklich bremsen und nicht mehr rollen, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, das kann ich jetzt. Also ich habe jetzt den Eindruck vom Soft, der war relativ einfach zum Fahren, habe aber bemerkt, dass er, wenn es dann richtig schnell worden ist, dass er äh, sich auf der Felge schon ein bisschen also er hat sie ein bisschen gewalkt, er hat sich besser angekündigt, er war jetzt dann ein bisschen gauchiger. Mhm. Ähm, hat sich aber nicht schlecht angefühlt, im Gegenteil hat mir ein gutes Feedback gegeben. Und als wir dann gewechselt haben auf die Medium fahren, habe ich gesagt, boah! Das ist, jetzt, das ist jetzt wie äh, auf Messerschneide. Also er geht so direkt auf der Bremse und auch ohne Bremse zum Scheitelpunkt ran. Das war schon eigentlich enorm, dass, ich, dass man eigentlich schon fast sagen kann, bei warmen Bedingungen ab 30, 35 ah, Grad. Also ich bin noch sogar schon ab 20, 25 okay. Aber man muss ein bisschen kategorisieren, wie das wenig, ähm, ist, ist vom jeweiligen Händler, mit wem man zusammenarbeitet, man Reifensegment ein abhängig. Man muss ein vom Fahrertyp natürlich auch... Kommt das Tempo drauf, aber die Temperatur hält natürlich nur schneller vor das drinnen, jetzt ähm, Der Soft-Reifen ist eigentlich der Reifen, wo ich sage, den kannst du ab 10, 15 Grad vor fahren losgeht, kannst den Reifen fahren und nach oben Ende ist es nicht unbedingt der Grenze gesetzt. Du kannst dann aber 40 oder 50 Asphalt fahren, du kannst ein bisschen mit Luftdruck nachhelfen, dass du sagst, okay, ich fahre dafür mit, nicht mit 2,4, sondern mit 2,5 Luftdruck, dann stabilisiert sich die Karkassen auch ein bisschen mehr. Wenn wir aber dann ein wenig mehr Führung möchte und es ist vor allem der Medium dann durch die direkteren Steifere Kasse sehr, sehr leichter zum fahren. Mhm. Er erleichtert nicht etwas das Handling, er wird natürlich dadurch das präziser, ähm, du brauchst ja weniger Kraft, du ziehst weniger und würde mir sagen unter 25 Grad, für stark ambitioniert, ab 25 Grad geht das Einsatzgebiet so los sag ich jetzt mal, ja, für den Reifen und auch eher am Tausender Fahrer angelehnt. So, wir haben uns jetzt auch einen kleinen zweiten Eindruck von den Michelin äh, Power Performance Slicks quasi geholt. Und zwar von einem meiner besten Kunden, der hat hier im Grunde Bestzeit für 2012, äh, Flotta, ähm, von 2.12, Sprich, flotter, oberer Kunde von den Grundseiten her. Und auch deren Eindruck ist natürlich interessant. Und er ist immer ganz viel Pirelli gefahren weil er mit ihm ganz gut klarkam, vom Kribbellevel hat er gut gepasst für ihn und wir haben gesagt, jetzt probier doch einfach mal den Michelin, dass wir jetzt nicht nur meine Stimme, meine Stimme dazu haben, sondern eben auch die Stimme von jemand anders und ja, es war natürlich so, dass er dann dreimal ein paar nachgeordert hat. Also ich war wirklich positiv überrascht, nachdem du ja gesagt hast, dass die Reifen so ja, so anders ist und ähm, ich auf den Pirelli schon gespannt habe, weil der, der wirklich so gut funktioniert hat, in meinen Augen, und dann haben wir gedacht, naja, jetzt lassen mich mal überraschen. Aber das äh, Resultat, was wir da gehabt haben, das war echt eine Schau. Äh, also auch äh, für mich als ich mal, mittelmäßiger Fahrer wirklich wow. Äh, Echt cool. Ähm, ja, jetzt werde ich mit Michelin in Kontakt treten müssen, weil <lacht> ich brauche ein paar ich glaube. <lacht> ich äh, ja, okay, ne? <lacht> äh, noch zum Abschluss: Thema Luftdrücke. Was sind denn die. Weil ich meine, ich habe jetzt den Support von dir gehabt. Du hast, ich habe mir um nichts kümmern bra Ich bin da auf dem, auf dem Hocker gesessen, habe den Helm rauf da und, und bin losgefahren. Und du hast die ganzen Luftdrücke gemacht. Was, was müssen, mit welchem Luftdruck müssen wir draußen rumfahren? Ah, also vom Luftdruck ist es so die von Bisfenster was mich in ihre Rennsportunterlagen angibt das sind klarerweise einfach grundsätzlich zum Heranziehen. Aber es gibt ein paar so Basics, das, was jetzt gar nicht auf mich schnell bezogen ist, sondern das, was einfach auf das Reifen-Dem und auf die reifen so zum Anwenden ist. Und das ist, wie ich den Reifen vorbereite, wie ich ihn während der Heizphase begleite, wie lange ich ihn heize und so. Und das sind Sachen, da wird oft so, ja, ja, ja, weiß ich eh, weiß ich. aber irgendwie macht es keiner richtig. Das ist die nüchterne Wahl. Also da wird dann vorher einmal gemessen in der Früh und ist unter der Heizdecke und dann hat es Außentemperaturen 20 Grad und der Reifen hat 100 und keiner stößt ja. ein. Und dann fahren wir mit 2,5 und dann kommt man am Ende wahrscheinlich mit 2 Also es ist ganz wichtig, die Temperatur, muss angegeben sind, das sind Fahrdrücke. Das heißt, wenn du da draußen nach der fünften Runde zu mir in die Box kommst, die wir ab und zu gemacht haben, dann will ich den Druck abgleichen und dann brauche ich das, den Druck. Und nicht, wenn ich aus unter der Heizdeckung. Weil da ist es mir wurscht, da kann man ein paar ich will Im Ist muss das das bringen, weil sonst da bringt das ganze Fahrwerk eigentlich nichts. Also viele Schauklereien und Wacklereien sind ja auch sehr oft nicht vom Fahrwerk, sondern nur weil einfach der Luftdruck im Fahrbetrieb nicht passt. Da können man oft aussagen mit wenn auf der dritten Runde schaukelt das, dann schau mal den Luftdruck nach der dritten Runde, ja, was da los ist. Also, und das Delta darf man nicht unterschätzen. Ja. Du weißt es was Wind alleine ausmacht, also die, die Umstände sind wichtig und am Vorderrad, zum Druck jetzt speziell auf Michelin, die geben an von 2,3 bis 2,5, wobei ich eher Richtung 2,5 fix tendiere, weil es am Vorderrad immer eher die Tendenz hat, dass ein bisschen was rauskommt. Also wenn wir jetzt das Standardzeitstecken ohne Temperaturinstellung, die hat es meistens so 85, 80, Grad, es wird selten einer mit 85 80 Grad im Amateurbereich einkommen, da bist du meistens so bei 60 bis 70 Grad und das heißt, du verlierst so in der Regel 0,1 bis 0,2 an der Vorderachse, deswegen 2,5. Der richtige Zugang ist dann, du kommst rein nach dem ersten Törn, wo du sagst, du bist konstant durchgefahren, das ist ja auch wichtig und das ist dann ein Rumpendler da draußen, wenn du die Outlap bist und dann gleiche ab und korrigiere dann dorthin. Und das Ganze an der Hinterachse an. An der Hinterachs würde ich mal so loslegen bei 1.6. Wenn du ein bisschen auf Long Eigenschaften schaust, kannst du auf 1.65 gehen. Ja. Aber er sollte nach dem Fahren nicht über 1.7 sein. Ja. Und Herz auf mit Niedrigdruck, mit 1,4 oder 2 oder was ich was da für ihre Tendenzen gibt. Das macht nur alles kaputt ja. und macht alles kaputt. Also das, wird, das ist auch gefährlich irgendwann. Also die Hersteller denken sich schon was, wenn sie sagen, hier geht's los. Man kann da schon mal runtergehen, 1,55, 1,55 haben wir auch genommen, wenn es ist. Ja. Und wir wissen, der neue Reifen spinnt und durch den Spin, bringe dann die 0,1,0,015 rein. Also ich habe immer geschaut, dass wir mit 1,6, 1,65 reinkommen. Ja. Da sind wir teilweise also mit 1,5 raus. Aber da muss der Fahrrad das auch können, dass er den Reifen spinnen lässt. Ja. Wenn du jetzt einer 2,15 fährst, das spinnt nichts. Ja. Also der rollt da. Und beim Rollen, da gebe ich Luft eine Temperatur ab. Ja, ja. ja okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut für diejenigen, die äh, interessiert sind dran, äh, früher oder später mal den Michelin zu testen. Ich kann... Einen Tipp fehlt mir noch. Ja. Ein Tipp, was in noch aufziehe, ist, auch wieder übergreifend. Die Jungs gingen zum Reifenmonteur, da haben von Hand die Reifen montiert und dann wird einer keine Ahnung, drei Paar vor und zwei Bar hinten. So geht es hier in der Hausnummer. Und dann steht der Reifen so drei Wochen im Hänger und dann vorher im Ring und das sind zum Beispiel Sachen, was man sich mal von der Grundtechnik überlegen müsste. Also es ist schon geraten, bei wirklich hochwertigen Rennsportprodukten den Druck, den vorgeschriebenen Druck auch permanent drinnen zu halten. Also ich richte die Reifen her, wie es für die jetzt war, die haben vorne und zwei fünf, hinten eins, fünf zum Vorbereiten kalten Zustand, dann baue ich die ein und ich begleite den mit dem Druck auch immer wieder mit Ablassen im Erhitzen, mhm. dass du jetzt nie da drei Bar kriegt und hinten zwei Paar. Man mhm. muss ich es so verstehen, der Gummi ist warm und was macht der, der bewegt sie, der dehnt sie. Jetzt wird das alles heiß hat 100 Grad und dann hast du da zwei Bar, der bloß sich auf wie Luftballon mhm. und wenn ich dann ein Ventil aber runterlasse von zwei auf 1,5 und dann gehe ich nach zehn Minuten hinten es nochmal, dann habe ich nicht 1,5. fünf, dann habe ich meistens wieder 1,6 oder eins, sechs, ah, okay. weil sie ja die Katzen wieder zurückziehen und da kommen wir auch und das staucht den Luftdruck wieder auf. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man schon immer wieder einfach Anwendungsfehler sieht und dann das Produkt schlecht wird. Ja, super. Ihr seht schon, ich habe einen absoluten Profi meinerseits. meiner Seite. Schaut gerne mal beim Tom auf der Homepage vorbei, wenn ihr so einen Reifen mal testen wollt. Ich kann euch das echt ans Herz legen. In den momentanen Zeiten äh, braucht man Alternativen, wenn manche anderen Hersteller nicht liefern können. Ich habe richtig Spaß gehabt mit dem Michelin, mit dem Performance und ähm, konnte mit einem fremden Bike hier Bestzeit fahren. Und von dem her war ich echt happy. Mir hat der Reifen Spaß gemacht. Du, Tom, ich bedanke mich für deinen Support und ich wünsche uns noch einen schönen, angenehmen Feierabend. Ja, ich auch. Ja, hat mir echt Spaß gemacht. War erfahrungswert für mich, genauso wie für dich, mit dem coolen Berg dazu. Ja. Hat voll gepasst. Wir sagen Danke an den Gesselbauer. Geri für das Motorrad und äh, gibt uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne den YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Ciao, danke.